Da habe ich jetzt vorher schon ein bisschen vorgegriffen. Die Eisenbahnkreuzung in Flurgasse und Feldstraße. Ich habe dazu so viel gesagt, wie ich im Moment sagen kann. Mehr dazu im Jänner, bzw in der Sitzung am 17. Die Park -and Ride Erweiterung Bahnhof Schadendorf. Wir haben dort auch ein massives Problem, weil natürlich, sobald ich nach nie fahre mit dem Auto von einer anderen Gemeinde, vor allem habe ich eine Zone weniger zu bezahlen. Und da nutzen natürlich viele jetzt dabei auch schon den Bahnhof in Schadendorf. Und dort ist beim Parken teilweise auch im Acker schon ein Chaos. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir da ein Angebot von den Anrainern bekommen haben, quasi uns dort eine Fläche zur Verfügung zu stellen. Das wollen wir auch im nächsten Jahr realisieren, dass wir dort zumindest einen provisorischen Parkplatz für die nächsten Jahre anlegen, weil wir nicht wissen, wie die GKB in dem Bereich weiter tut, ob dort nicht irgendwann etwas Größeres entsteht. Dann gibt es dort ein weiteres Rückhaltebecken in der Nähe, gleich auf dieser Wiese, um auch von der nördlichen Seite das Ortsgebiet weiter abzusichern. Das ist äh, im Bereich der, also zwischen Müllau Liebhoch, dort wo jetzt dieser 50er ist, genau dort wo die freie Fläche ist, quasi, wenn man Richtung, also wenn man Orts-Auswärts aus, fährt, auf der linken Seite, diese große freie Fläche, dort soll das Entstehen, damit quasi alle Unterlieger dort auf den Seiten das Wasser, was von Oberhalb der Straße kommt, auch abgefangen wird und dort retentiert wird. Ja, Moserwesen für alle, die sich auskennen im Ort. Äh, dann die Renaturierung des Liebhochbaches, man sieht dann immer wieder, dass irgendwo große Stamme herumliegen, man sieht irgendwo, dass äh, ein Wagger entlang von Liebhochbach und auch Lusenbach. Das ist deswegen, weil es eine Gewässerrichtlinie der Europäischen Union gibt und die setzen wir jetzt natürlich mit um. Das dazu dient, dass kanalisierte Flüsse, wie es früher mal gemacht wurde, in den 70er Jahren, wieder eine Renaturierung erfahren, dass dort wieder Fischlein und Tiere leben können und das ist jetzt durchs Rückholtebecken oben auch möglich, dass wir das machen, weil dort diese Gefahr nicht mehr besteht. Und dann ist es uns gelungen, und das bin ich wirklich froh, dass wir ein altes Objekt, das Friederhaus am Kreisverkehr, erhalten konnten. Wir haben dort einen, äh, einen, einen Geschäftsbetreiber gefunden, der dort im nächsten Jahr natürlich auch noch ein Lokal eröffnen wird. Und im Anschluss daran möchten wir eben auf der Brücke, die wir bereits die Genehmigung haben, äh, einen Promenadenweg, der dort bei der Brücke über den Liebhochbach, also dort zwischen, zwischen Friedaukirche und, und auf anderen Seite äh, Kirchenwirt. Dort entlang des Baches auf der rechten Uferseite wird hinauf bis zum jetzigen Sportplatz dann ein Promenadenweg entstehen, damit ich dort wirklich auch wieder zu Fuß das Ortszentrum erreichen kann, weil dort später mal eine Wohnbebauung stattfindet. Ähm, so, jetzt bin ich mit meinen Ausführungen fast am Ende und bevor wir dann zum Schluss natürlich zu Fragen kommen, die, ich, die wir alle dann gerne beantworten, äh, möchte ich jetzt den Herrn Raumplaner dann noch zum, zu Wort kommen lassen, der sicher irgendeinen Stick für mich mit hat. möchte aber vorher jetzt noch äh, mich herzlich auch bedanken und darauf hinweisen, dass heute auch die Frau Alima Matko unter uns ist, die das Projekt Nachbarschaft zusammenleben von Studio Vitalis, die einen oder anderen sind damit in Berührung gekommen, die hätten heute ein Treffen kommen, nicht zur lieber zur Bürgerversammlung und machen das Treffen danach. Wir kriegen dort. Äh, auch wertvolle Input und es deckt sich, Gott sei Dank. Ich vorige Woche wo wir das Ergebnis be, äh, präsentiert bekommen. Viele waren vielleicht bei diesem Bürgerinnenfrühstück und haben es dort schon gesehen äh, oder mitgearbeitet oder arbeiten noch mit. Und es sind viele Dinge wie äh, Parks, die für uns alle im in Interesse sind. Es ist der öffentliche Verkehr, es sind Nachbarschaftstreffen. es sind Dinge, die in unser alle Interesse sind und ich bin jedem Bürger, der das macht. Wir haben ja schon ein paar so auch. Äh, ich weiß ja nicht, warum man den Begriff Kätzltreff bei uns verwendet, weil das kommt mir ja so wienerisch vor. wie ist so ein Nachbarschaftsfest lieber. Aber es haben schon welche stattgefunden und die freue mich wirklich, dass sich die Bevölkerung auch selbstständig untereinander vernetzt. Und natürlich gibt es da seitens der Gemeinde auch jederzeit eine Unterstützung. Und wer noch Fragen hat, kann das im Zwiegespräch auch gerne lösen. Jetzt muss ich nur noch einmal auf die anderen Unterlagen schauen, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja genau, eins habe ich vergessen. Franz, bevor du drankommst, muss ich da jetzt ganz kurz noch einmal was sagen, weil das habe ich natürlich vergessen. Und zwar, weil es eben auch so ist, dass man da, muss ich auf Google Maps sagen, ihr habt ein Flugblatt alle erhalten, es hat ein mehr als deutliches Voting weit der 90% gegeben für das neue Sportzentrum. Und ich kann dazu nur sagen, dass die Planung dahin geht, dass wir zuerst das alte oben verkaufen werden, wenn die Flächenwidmung nun jetzt abgeschlossen ist, weil es einfach finanziell sonst nicht machbar ist. Das heißt, die Vorgehensweise bezeichnen, dass wir im Jahr 2020 die sämtlichen Grundstücke erwerben und das alte verkaufen wollen und im Jahr 2021 20, 21 bauen und spielen oder 21 spielen. Ich traue es mir nicht sagen, ich glaube wir, wir können alle in die Zukunft schauen, umso schneller umso besser. Wir wollen dort wirklich auch was für die Jugend schaffen, was mehr als nur Fußballspielen ist sondern auch für viele andere eine Freizeitmöglichkeit bietet und ich kann ich Zeigen, wo es ist. Ihr habe vorher schon gesagt, diese Einhörstraße wird die hauptsächliche Autozufahrt sein, die vom Industriegebiet ausgebaut kommen wird. Es soll in diesem Bereich, weil wir natürlich auch da extrem auf den Naturschutz geschaut haben, wir haben dort mit der Frau Dr. Simbeni, die dort alles untersucht hat, schon für das Industriegebiet und jetzt auch für das auch fürs Sportgebiet. Wir sind gesegnet, hat sie gesagt, mit einer der höchsten würfelnattern die es überhaupt gibt. Man kann das negativ sehen, wir haben es aber positiv gesehen, wir haben gesagt, was können wir tun, um unsere Idee trotzdem zu realisieren. Und sie ist mit Vorschlägen gekommen, wenn man redet, kommt man zusammen. Und so ist es auch im Gemeinderat, im Gemeindevorstand, im Bauausschuss. Wir werden einfach mit allem, was bebaut wird, an einer Versiegelung an der Nähe der Autobahn bleiben, die sowieso kein wertvolles Gebiet mehr ist, von, wie gesagt wird, das heißt, wir werden versuchen, im oberen Bereich Parkräume zu schaffen, wir werden im unteren Bereich versuchen, äh, die Fußballplätze und die anderen Sporteinrichtungen zu schaffen. Wir werden versuchen, eine Badestelle zu definieren, weil es natürlich da um Kosten geht. eine Badestelle ist im Unterschied zu einem Badesee noch selbst zu benutzen. Das heißt wirklich eigenverantwortlich, da darf jeder selber hingehen und da darf jeder selbst verantwortlich sein, was er tut. Ich brauche keine Bademeister und keine Hygiene auf sich. Es ist einfach so, wie es früher war, wie die Kinder dort in der Kleinacht haben vor 20 Jahren. So werden sie künftig in einem Teich, in einer teichartigen Badestelle äh, schwimmen dürfen und es wird aber nicht zu einer Überbelastung und einem völligen Ausufern für die Gemeinde führen, sondern es wird einfach möglich sein. Und so wenn wir sukzessive dort unten weiterplanen und man sieht schon, es ist dann lustig, wenn etwas passiert, wie bei einer der letzten Besprechungen, wenn vom Umweltschutz vorne gesagt wird, ihr kennt es aber, wenn Sie das dann mit die Abstände zum Keiner, wo die Würfel nach der schwer ausgeht, dann kann es ein Stück weit rauf gehen, weil ihr könnt jetzt ja den Agenbruch, wo ist, da auf Und bei dem Status sammelt es gerade, dürfen wir das, wird es umweltrechtlich wird's befürwortet, wird es von Gewässerseite auch befürwortet, dann entsteht dort unten ein eindeutig größeres Gebiet, aber wie gesagt, das ist eine Zukunftsvision für die nächsten zwei drei Jahre, die wir auf jeden Fall realisieren wollen, weil es nicht mehr anders geht. Es ist oft die Frage gekommen, warum muss der Sportplatz weg? Der Sportplatz oben muss weg, das ist nicht das Spezifikum von Liebhoch. Das dauert bei uns relativ lang schon, diese Dinge. Und ich will mich da nicht in irgendwas, wie es ein Gemeinderat in die Zukunft blickt. Wir wollen uns nicht mit der Vergangenheit beschäftigen. Wieso, weshalb, warum? Wir wissen, wir müssen dort weg und wer vor drei Monaten einmal gesehen hat, am Schauplatz in Hitzendorf ist genau dasselbe. Wir leben in einer Zeit, wo Sportplätze nicht mehr zu einem Wohngebiet passen. Das ist so, das ist überall in ganz Österreich so, das ist sogar in Wien so und wir tragen dem Rechnung. Und wir haben künftig, und deswegen verhandeln wir ja mit der GKB über diese anderen Lösungen, dafür. wir werden dafür sorgen, dass ich aus dem Ortszentrum wirklich fußläufig mit dem Fahrrad verschiedenste Möglichkeiten haben werde, dieses Sportzentrum zu erreichen und der Hauptautoverkehr soll, wie gesagt, von außen kommen und nicht zusätzlich irgendwie belasten. Gut, soviel jetzt noch dazu. Im Anschluss sind, wie gesagt, Fragen zu, dass ich jetzt frage ich erst meine, meine Kollegen, ob wir noch über die Fragen was sagen wollt, oder habe ich irgendwas vergessen, willst ihr jetzt noch ne? irgendwas dazu sagen, bevor ich dem Herrn Franz das... Und zwar, äh, Stefan, wenn wenn du das Sportplatzzentrum kommt, wie wirst du dann die Einödstraße schützen können? Das ist eine das ist Frage, die, die oft an mich herangetragen wurde. Diese Frage habe ich zuerst erst aber natürlich, äh, was was heißt, was heißt schützen? Ich muss jetzt, ich muss ein bisschen mehr ausholen vielleicht äh, und einen kurzen Eindruck schildern, der, wir waren jetzt gerade wieder unterwegs und haben äh, für unseren Ball Garten verkauft, da reden wirklich ganz viele Leute an, wenn man unterwegs ist, und ich glaube, die Gemeinde wäre saniert. Ich glaube, das kennt die Feierabend bei ihren Hausbesuchen mitmachen, das kennt das Rote Kreuz, die Musik und alle anderen, die so von Haus zu Haus gehen mitmachen, wenn jeder von uns eine Wohnstraße verkaufen könnte oder einen Verkehrsspiegel oder eine äh, Bodenschwelle, die dann nach ein paar Monaten wahrscheinlich lästig wird, weil sie scheppert, verkaufen könnte, dann hätten wir ein ordentliches Plus in die Gemeindeklasse. Es ist nur leider so, dass erstens können wir nicht so einfach verordnen und zweitens will es jeder nur dort, wo er daheim ist. Dort hätte jeder gerne eine, überall sonst wird er nämlich schnell fahren gern und sehr schnell. Es ist leider so, dass viele, nicht einmal wenn es ein Hund, ein Kind, oder irgendwas anderes sehen, wo man sagt, das könnte, un, das könnte unberechenbar sich losreißen oder weglaufen. Nicht einmal dort mehr runtergehen, wenn der 30er ist von einem 50er. Aber das ist ein generelles Problem. Aber wie gesagt, wir können nicht dort, wo es Verkehrszeichen, Verkehrsregeln, gesetzliche Bestimmungen gibt, immer noch eins draufsetzen, weil dann, dann, dann darf sich keiner mehr von uns irgendwo bewegen. Wir müssen dafür sorgen, und das hat jetzt in den letzten Tagen auf Facebook irgendwie haben wir ein Video aus Kanada geteilt. Ich breche vom Gemeindeamt keinen Druckknopf-Ampel, wenn es das bei uns gäbe. Dort gibt es, glaube keine gesetzliche Vorgaben. Da sieht man, dass ein Schulbus stehen bleibt und alle Autos rund um diese Kreuzung, die bleiben stehen. Und zwar in einem Abstand von 20 Metern. Dort fährt keiner weiter, weil selbstverständlich dort ist. Dort haben sie die Leute gewöhnt daran, dass sie einfach stehen bleiben, weil dort Kinder aussteigen. Bei uns bremst leider keiner mehr. Wir machen auf den Hauptverkehrsadern wieder. Bundesstraße, Gehsteige zusätzlich, damit das nicht passiert. Wir machen aber nicht auf jeder Gemeindestraße ein Gehsteig. Erstens kriegen wir die Grundstücke nicht und zweitens einmal, dort, wo ein Gehsteig ist, ist auch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit nachgewiesen, dort fahren wir einen schneller. da ist eher ja ein Gehsteig. Da gebe ich dann erst richtig Gas. Das heißt, wir schauen, dass wir neuralgische Punkte uns anschauen, wie die Ausfahrt bei der Flurgasse. Wir schauen, dass man dort, wo es gesetzliche Bestimmungen gibt und deswegen die ist bitte eine der wenigen Straßen, wo also es eine Ur oder die Verordnung, die du heute für eine andere Straße gar nicht mehr kriegst, gibt, weil sie wirklich nur einseitig bevorbar ist, bis heute wieder mir angeschaut. Es, du kommst, wenn einer dir entgegenkommt, muss einer von den zwei zurückfahren, das geht sie nicht aus. Und selbst dort fahren Leute durch, obwohl die steht, ausgenommen Anrainerverkehr. Aber ich kann nicht noch ein viertes Gesetz erfinden, eine fünfte Toffel auf ihn hängen. Dort darf keiner fahren, der dort nicht diesem Status entspricht. Das heißt, ich kann die Straße nicht mehr schützen als das, was diese Straße geschützt ist. Das heißt, dort haben wir, so dass keiner fahren darf, wenn sie die Leitner dran halten, dann, ich weiß es auch nicht, wir kennen die Polizei aufstellen. Dafür kann ich mich einsetzen, dass wir an jeder Kreuzung anstehen haben. Ich bin mir nur sicher, dann werden auch wieder einige unzufrieden sein, weil dann wird es viele erwischen, die gar nicht damit rechnen. So, aber bevor wir jetzt weitere Fragen aus dem Publikum vor allem beantworten, darf ich jetzt an den Franz Raderschitz, unseren Raumplaner übergeben, der heute, wie gesagt, einen kurzen Einblick gibt, den man uns dann in der detaillierten Betrachtung des neuen Flächenwidmungsplans am 20., nein, Am 15. Jänner. Äh, geben wird. Äh, er gibt uns jetzt die Vorbereitungen und sagt uns aus rechtlicher, fachlicher Sicht, was haben wir die letzten eine neue Börse gemacht und ich darf Dir das Mikro übergeben. Danke. Sehr viel von, äh, von unserem Thema, der Raumplanung hat der Herr Bürgermeister schon vorweggenommen, genommen. Eben zum Beispiel die Entwicklung äh, im Industriegebiet West, äh, neuen Sportplatz. Äh, es geht heute nur darum, dass ich Ihnen vielleicht die Grundzüge dessen, was wir uns überlegt haben. Wir haben wirklich sehr lange daran gearbeitet. Viele äh, vom Bauausschuss, die, die mit uns das sehr lange durchdiskutiert haben, sehr genau, sind ja hier. Ich bin nur die Hälfte der, äh, des, der Raumplaner der Gemeinde, wir haben eine Arbeitsgemeinschaft, der Architekt Nussmüller und ich. Der Architekt Nussmüller ist krank und liegt daheim. Ich möchte Ihnen jetzt äh, den, äh, den jetzigen Entwicklungsplan zeigen, den jetzigen Flächenentwicklungsplan. Die örtliche Raumplanung beschäftigt sich mit der, mit der räumlichen Entwicklung der Gemeinde und äh, besteht aus, aus drei Elementen, die vom, vom Gesetz wegen vorgegeben sind. Das ist das örtliche Entwicklungskonzept, der Flächenwidmungsplan äh, und die Bebauungspläne. Äh, weil es grundsätzlich eine, eine Gemeindeplanung ist, äh, eine alleinige Gemeinde, also nur im Bildungsbereich der Gemeinde, äh, da hat die Gemeinde natürlich nicht freie Hand und sie muss sich an gesetzliche Vorgaben halten. und, und äh, an Verordnungen, die eben vom Land vorgegeben werden, an Regeln, wie zum Beispiel die Vermeidung von Nutzungskonflikten und so weiter und so fort. Wir ja, haben in, in Liboch man sieht es jetzt in diesem Plan, ähm, recht einen kompakten Siedlungskörper, der allerdings eben noch sehr viele Lücken hat. Äh, es gibt einen sehr großen Siedlungsdruck, das ist vielleicht ein Grundthema, äh, mit dem sich der, der äh, äh, Bau- und jetzt über eineinhalb ein, ein Jahre beschäftigt hat und wie man mit dem umgeht. Es, es ist dadurch, dass die Boch äh, so einen hervorragenden äh, öffentlichen Verkehr hat, äh, so eine gute Versorgung hat, die Nähe zu Graz als Vorteil aufweisen kann, äh, ist, ist eine Entwicklung durchaus sinnvoll. Es ist, es ist im, im Nahbereich von Graz, äh, das, das kann man nicht auf Gemeindeebene steuern, äh, die Nachfrage groß. Äh, dass die Leute sich ansiedeln und die Bocher dafür sehr gute Voraussetzungen. Die Gemeinde hat sich bemüht, wir alle haben uns bemüht, das irgendwie so in den Griff zu kriegen, dass, dass, die, dass, die, dass der Gebietscharakter, äh, der jetzt nicht mehr ganz ländlich ist, sondern sie, also man zunehmend vorstädtisch wird, dass er trotzdem bewahrt werden kann äh, und haben eben verschiedene äh, Festivals getroffen, die allerdings dann Thema im Jänner sein werden. Äh, ich habe das Bild jetzt noch immer erinnert, weil man das sieht, was der Bürgermeister angesprochen hat, die, die, die, diese Verlegung von dem... Vom